Man so gehört, er will wissen, Khalid will es auch wissen, wollt ihr es wissen? Freunde des Kampfsports, heute ohne Haube, der Frühling ist da, ja, Alhamdulillah, morgen beginnt Ramadan, auf diesem Weg, allen meinen muslimischen Geschwistern, Ramadan Mubarak. Kommen wir aber zum Thema des Tages. Es geht abermals um Sufian. und Sufian hat sich kurzerhand getroffen mit wie könnte es anders sein, den geheimen Matchmaker von Sparta CF, Mansur El Saif. Und es ging natürlich darum, wie er sich bei diesem Kampf gefühlt hat. Wie er sich gefühlt hat, als er den in Guillotine gehabt hat. Schauen wir einfach mal rein. Salam alaikum. ich befinde mich gerade mit Soufian Subhan. Ich habe eine Frage an dich. Dein erster Gefühl wurde in Polar zu Previpreum? Gelatin wo du ihn in Giratina genommen hast, mit ja. Beton, ja. was war dein Gefühl, wo er schon hat? Erleichterung, weil das war die letzte Runde und er war am Führen und dann habe ich auch nicht mehr losgelassen. War das einer der besten Tage von deinem Leben? Ja, auf jeden Fall. Ja, es ist eben genau das, was ich damals schon gesagt habe. Beton hat eigentlich geführt, dass er in der letzten Runde einen Takedown ansetzt. Ich enthalte mich meiner Meinung, war komplett unnötig, ganz einfach. Ja, er hat es natürlich genossen, er hat gewusst, er ist nach Punkten hinten, er muss den Sack zumachen und als er es gespürt hat, die Guillotine ist zu, der lässt nicht mehr aus. Ja, ja, Über ja, 90 Kilo, Kilo zum Teppen zu bringen, ist schon ja, für das, was er geredet hat. Für alles, Und für was das. sagst du, Bruder? Er hat dir ja gesagt, Dings, er wird Afrika wegfliegen, er wird irgendwelche Sachen wegschneiden. Was sagst du dazu, Bruder? Oder du nicht? Bist... <lacht> die berühmte Ansage vom Beto, er schneidet sich die Eier weg, wenn er verliert. <lacht> Und ja, ja, Das ist Trash Talk, das haben die wirklich gut gemacht. Mehr als wie mit Ich habe geredet, mein Wort gehalten. Ja. Na, Was sagst du zu ihm, nicht jetzt über dich? Bruder, was er geredet hat, ist seine Sache. Verdient er noch einen Kampf? Nein, super, Muss er sich verdienen, ja. also Gegen mich noch nicht. Du nicht machen, aber eh, gegen anderen? Gegen mich ja, ist noch, mich ist noch zu weit weg. Okay, geht's. okay, warte. Irgendwann, okay, zwei, drei Kämpfe. Okay, das ist eine interessante Ansage, denn er wird hier gefragt, ob er für ein Rematch offen ist. Und er sagt von sich aus selbst, äh, nein. Gegen mich jetzt noch nicht, das muss er sich jetzt einmal verdienen. Sehe ich ehrlich gesagt nicht so, weil es war trotzdem eine wirklich knappe Partie, wobei ich gesagt hätte, Wien will ein Rematch sehen. Jeder will sehen, was Sache ist. Beton hat sich auf alle Fälle hier ein Rematch verdient, wobei ich diese Ansage von sofern hier überhaupt nicht verstehe. Gewinnt hatte schon seine Revanche mit mir Auf jeden Fall, ja. Yeah. ja. Dann aber wirklich 85 Dollar einhalten. Ja. Okay. Also danke dir. Und alle ja, was ich so raushöre, dürfte es so sein, dass Beton damals das Gewicht nicht geschafft hat, weil Sufian sagt, ja, aber dann wirklich mit 85 Kilo. Äh, okay. Herausforderungen, die um, kommen. Du fliegst endlich morgen weg, ja. Was ne, also mit Regie, Bruder? Bruder keine Zeit. Ich war gerade bei meinem Friseur. <lacht> Angeblich fliegt er morgen weg. ja. Ich bin gespannt, ich werde die Stories von Margot Showtime beobachten, ob Sufian noch in der Wohnung rumlungert oder nicht, denn meine Befürchtung war, dass Sufian bis zu Sparta CF3 in Wien bleiben wird. Ja, was für Recep, Sieht gut aus. Soll hast, mein... hast du jemanden Recep? Ja, ja, Viele wollen Recep aus. Was sagst du, mal? Die Sache ist so. Der Junge ist jetzt ein Superstar. Ja. Jeder will sein hype nehmen. Ihr habt gesehen, ein Videos. Ja, da schau her. Hier haben wir Margot. Er ist der Organisator von Sparta. Ja, selbst ein extrem talentierter Kämpfer. Hat im Shiushitsu und den MMA extrem viel erreicht. Und hat sich natürlich irgendwann einmal gedacht, pass auf. Ich bin auch nicht dumm, ich kann nicht nur kämpfen, sondern ich organisiere jetzt auch Events und somit war Sparta in Wien geboren. Er wurde jetzt gefragt bezüglich Recep, denn Recep hat zufern herausgefordert. Und warten wir mal ab, was hier die Antwort ist. Recep so. Ich habe einen Kämpfer, 0-1, ich glaube dieser Recep hat 1-0 oder 0-1. 0, 0, 0 glaube ich sogar. Wenn er gegen den Kämpfer gewinnt, das ist der Ostianer. Raphael Tupe. Wenn, wenn er gegen ihn gewinnt, sehr gerne gegen ihn. Ja, du bist einfach... Oh, aber hallo. Das wäre ein Match, das wohl wirklich Hardcore werden könnte. Recep gegen Raphael Tupe. Und zwar ist das der Austrian-Hooligan, der was wirklich extrem stabil gekämpft hat. Und ich traue mich hier nicht zu behaupten, dass hier Recep der Favorit ist, obwohl ich Recep persönlich sehr gut kenne und ich ihn auch sehr schätze. Aber aus sportlicher Sicht dürfte das eine sehr, sehr knappe Partie werden für den Recep. Ich warte. Recep, für dich gibt es auch jetzt eine Chance gegen Rafael Tupi, oder? Ja, das ist ein Angebot. Wenn Recep gegen Rafael Tupi gewinnt, dann bekommt er die Chance, gegen Sufian zu kämpfen. Alhamdulillah. Sofort annehmen, Vorbereitungen laufen und let's go, let's do it. Rafael Tupi, ja, bro. du wolltest kämpfen, rein. unbedingt. Du bekommst deinen Kampf. Zeig, Redet du über Mann, nicht Mann. Jetzt zeig mal, ob du Mann bist. Okay. Oh, <lacht> letzte Ansage von Sufian. Ja, er redet immer vom Mann sein, jetzt kann er zeigen, ob er tatsächlich Mann ist. Und ja, wenn du gegen Rafael Tupi kämpfst, Recep, kann ich dir sagen, das wird eine sehr, sehr harte Schlacht. Aber du hast auf alle Fälle Chancen, diesen Kampf zu gewinnen, genauso viel wie Rafael Tupi. Es steht hier 50 zu 50. Rafael Tuppe mit einer Bilanz von 0 Siegen und einer Niederlage. Und Recep mit einer Bilanz von einen Sieg und einer Niederlage. Weswegen ich hier sagen würde, lasst die Spiele beginnen und möge der Bessere gewinnen. Alles Gute meine lieben Freunde des Kampfsports, bleibt stabil und kommt gut in den Ramadan. Ramadan Mubarak. Let's go and let's do that.